Ein Verrückter ist hinter mir her. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um diesen Mann zu fassen. Eine ganze Menge ernstzunehmender Leute glauben, dass diese Oper verflucht ist. Er fesselt mich. Berührt mich. Ich muss immer zusehen. Ah!